Hallo, ich bin Markus vom Veganik Videoblog und zeige euch heute ein neues Video. Nämlich ein ganz leckeres Eis passend jetzt zum Sommer. Das ist mit wenigen Zutaten gemacht, es geht sehr schnell, es geht sehr fix und die längste Zeit ist eigentlich nur, wenn nachher die Masse dann in einem Eisfach ist und eben gefriert. So. Und wie das Ganze geht, das seht ihr jetzt. Das ist also nun das Eis. Ihr seht sehr gut dazwischen die Kokoschips. Da könnt ihr natürlich auch ein bisschen mit den Mengen variieren, wenn ihr da ein bisschen mehr oder einen kräftigeren Geschmack von haben wollt. Okay, wenn ihr das nachmachen wollt, das Eis, dann geht auf www.veganik.de, schaut in die Mitte, scrollt runter und da kommt ihr dann zum eigenen gratis E-Book-Bereich. Und bei Fragen an mich, Rückmeldungen zu den Rezepten oder sonst irgendwie was, schreibt mir gerne eine E-Mail an markus@ veganik.de. Dann war's es das für heute und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.